Ah. <lacht> Gutes Spiel. Okay, also ich gehe mal zurück ins Camp. Ich geh mich unterwegs. Noch ein, zwei Sachen. Ich müsste eigentlich noch zwei Scheinux fangen kurz. Oh! Nice. Das ist okay. normalen Ruckzuck-Keep, aber als Tempo-Ding, dass er weniger Damage macht. Komm an, on, komm an, komm an. Da wird zwar auch nicht tanken gegen Donnerzahn, aber das ist okay. Komm mal, das ist nur ein 20er Boss. yes. Ich muss ganz gut weg äh, ich muss kurz mit dem dude reden in nee, meine Bank habe ich gemacht bist doch jetzt eigentlich jetzt yes, genau ich habe gerade einen Boss äh, scheinungsgefangen ich vergesse das auch ich glaube ich muss die Folge downloaden oh. Das muss ich noch holen. Komme ich da überhaupt schon hin? Ich weiß, wo es ist nämlich. Theoretisch müsste ich da schon hinkommen. Probier das jetzt einfach mal. Wenn ich das habe, dann rede ich mit Levin. Und dann gehen wir zurück ins Dorf. Okay. Ich hoffe jetzt mal, das killt's nicht. Ist voll geil, dass alle so Bossmonster rumlaufen. Hm, mhm. Sau Typ. Fechheit. Ich muss den halt noch leveln, aber ich mach den mal nicht rein. Ich glaube Bossmonster haben halt bessere Stats, ne? Ich müsste es dann vergleichen, wenn Luxio weiter ist. Ja, ich muss nochmal zurück. Ich nehme das gerade mit das Pokémon. Sind die denn jetzt auch größer? Oh ja, die sind größer. Dieses... Alright, also mein Ziel heißt. Da hinten diese Flagge, wenn es geht. Schon im bisschen habe ich einen Boss-Only-Living Dex. Das wäre so fancy. Warte mal. Ach doch, gerade ich kann das doch entwickeln. Aber mal ja. Dann kann ich die Aufnahmen von heute sowieso löschen kurz. Nice. Ich guck mal kurz, welches Level da hat. Um, den werde ich nicht fangen. Ihr müsst dieses Item sein. Eigentlich... Ah, hier. Alright, das heißt wir können zurückgehen. Das ist gut. Ja, hier nimm mal. Hm. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich nicht mal die Wahl zu sagen, ob ich äh, zurückgehen will oder nicht, anscheinend. <lacht> Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist. Du hast den König also beschämpft, beschämpft, besänftigt, habe ich recht. Oh, was sehe ich denn da? Kann das wirklich sein? Ist es etwa eine Tafel? Dürfte ich sie mal meine Hand sehen? Hm. Darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auf seine Wiege. Es scheint ein Teil einer Legende zu sein. Wo hast du die denn her? So, so. Eine Tafel hast du von Darmithir bekommen, als es dich für würdig empfunden hat. Und eine andere von Axanthor, nachdem du es besänftigt hattest? Boah, das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Hisui versteckt sind. Wenn wir sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschriften lösen, könnte uns das womöglich zu einer großen Entdeckung führen. Ach, nichts weckt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Da zeigt sich der wahre Reiz des Lebens. Aber wie der noch sei, die Pflicht ruft bis dann. Ich habe irgendwann zwischendurch mal, glaube ich, Rang 3 abgegeben noch. War nichts Spezielles, außer dass ich eben Superwelle gekriegt habe. Hm, hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage gefallene Axanthor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß eine Fremde bist, die vom Himmel gefallen kam, bist du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königinnen in die Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Ich sollte sich ihnen anschließen? Nehmen wir die übrigen Kartoffel-Moschi, drei Portionen und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammen zauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier in aller Munde du kannst vor Glück reden, dass du den Kampf gegen Axentor unversehrt überstehen lässt. Unsinn, Adi war gut vorbereitet. Außerdem bin ich mir sicher, dass sie während des Kampfes immer gut auf Axentors Bewegungen geachtet hat. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältig vor vorbereiteter Anstrengungen. Dank Adi haben wir jetzt eine Sorge weniger, wenn wir im Glasland unsere Mission erledigen. Apropos, hier diese Anleitung habe ich vom Mobilspiel. Damit kannst du dich noch besser gegen Gefahren schützen. Yes, wir müssen nicht mehr befürchten, von Aksandor angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Adi? Ich habe auf dich gewartet, Adi. Mein Name ist Yula. Ich möchte dir kurz etwas Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil entgeht in Hisuium. Hunderte Jahre ist es her. Da wurde ein gewisser Unruhestift für seine Missetateln versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nur gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Adi, ich setze das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Was muss ich tun? <lacht> Tolles Lügenmännchen, werden du antwort Oh, ich danke dir. Du glaubst mir nicht wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spirit-Kern hier. Pass gut darauf auf. Hm, mmh. Glückwunsch. Die ehemals versiegenden Geisterdichter sind überall in ganz Hisui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl. mit dem 100. Wieso nicht 108? Ja, das... ist auch 108. Um, und mit dem Spirit-Kern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spirit-Kern dabei hast, kannst du sie sehen. Ich weiß, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche es hier alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte eines der Geisterlichter sein. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Hatten wir das nicht schon Sicht? Nee, nein, nein, da nicht. schon zum Kurs mit Poké ja? Okay, touchen wir mal den Kern. Eine, uh. Hast du gesehen, wie es vom Spiritkern eingesogen wurde? Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du es wissen möchtest, wo du das nächste suchen sollst, frag mich einfach. Und das Dankeschön für deine Mühen werde ich dir einige tolle Belohnungen geben. Ich warte hier auf dich, Adi. Also kann ich von ihr jetzt Hinweise haben, wo die nächsten Spirit sind... Wow, der Friseursalon der Galaktik-Expedition ist echt schick. Hey, du da, du bist Adi, richtig? Du warst auch die, die den herumwütenden König des Waldes, Axanthor, wieder beruhigt hat. Genau. Oh, ein <lacht> Du bist richtig berühmt, musst du wissen. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos einem der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Ich heiße übrigens Hinazu. Ich bin eine Wächterin des Diamantclans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt muss ich mich leider entschuldigen. Ich bin mit dem Boku verabredet. Bis dann. Oh, ich hatte ja kein Bidisa dabei. Okay. Da hinten ist eine Side-Mission. Oh mein Gott, sind das wieder Side-Missionen hier. Mehr Felder anlegen, ja, ja. Boden hast. Lü Leih es mir doch. Aber warte mal, ich kann aus der Box auswählen. Ist ja nur Ausleihen, hat er gesagt. Okay, Ziel erreicht, Apricokus 34... Oh Jesus. Okay, ich will heute Fokus Main Story haben eigentlich. Also... Ich ignoriere die mal kurz alle. Okay, mal schauen, wo ich jetzt hin muss. Ich glaube, ich muss eh ins Büro wieder. Das ist die Zeitmission, die ein Shiny Ponetta gibt. Usaluna, sagst du. Also können auch Pokémon, die keine Königin oder Könige sind, in Rage geraten. Und und Perle habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nicht, dass sie untätig bleiben dürfen. Hinatsu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Usalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigt, als aussieht, und die Wächterin von Ursaluna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid die Einzigen, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist die Lugao vom Perklan, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die Starköpfe, äh, Ich meine, sie liegt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Jojo! Es gibt eine neue Mission für dich, Adi. Mach dich aufs Roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursaluna geschehen ist. Du darfst doch offensiven Druck ausüben, wenn die Situation ist verfordert. Geil, ich darf alle verprügeln. Als nächstes sollst du das rote Sumpfland verkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlich, jene je, je im Obsidian-Grasland. Dein Weg wird dich durch eine raue Landschaft führen, über steile Täler und Küsten, Küstenklippen. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrahmen kannst du dich ins rote Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die, die, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursaluna findest du in den Ruinen des Trostes im roten Sumpfland. Trost, du Ruinen... Gab's da nicht E-Kognito? Also wenn das wirklich die Trost-Ruinen, die Trostu-Ruinen sind, dann ist da. Aber dann sind da E-Cognito, Dann habe ich was zu tun. Hey, ja, aber. So. Ich möchte nur shoppen eigentlich, aber naja. Boah, die sind cool. Die sind auch cool. Das sieht nice aus. Ei, okay. Oh, das sieht geil aus, das Set. Oh, ich bin gerade im Überlegen, ob ich das extravagante doch kaufe jetzt. Das Dummy Theory sieht nice aus, das weiß gefällt mir sehr gut. Ja, die Hose muss ich auf jeden Fall wechseln, die gefällt mir noch nicht, die ich jetzt habe. Wenn dann was Länges gerne... Also. Okay. Schwarze tabi könnte ich mir vorstellen. Viele Pinguin grün, okay. Haben wir auch Masken hier? Nö. Okay. Ach so ja gut das ist wirklich cute oh Hm. Okay, ich nehme die Tabi-Schuhe. Galact das Galactics-Ding finde ich eigentlich voll fancy. Aber ich glaube, glaub, ich glaube, ich glaube, bleib, bleib, glaub, ich glaube, ich glaube, ich ich, Ich mag das Rot vom Fukano-Oberteil. Alright. hat hast du im Moment, um mir bei meinen Kampfübungen zu helfen? Ja. können kein Problem mehr sein. So, ich muss kurz. Okay, Lumius, lass uns mal hauen. Dreimal, alles klar. Alles klar. Wie das der auch EP hat. Yes, sehr gut. Oh, okay, ich muss nicht, dass die Rauchwolke so stark ist. Das macht sie ein bisschen sehr stark gerade. Aber vielleicht war es einfach RNG-Luck. Du bist wirklich stark, kein Wunder, dass du gegen einen König bestehen konntest. Hier, du bekommst eine neue Anleitung von mir. Hm, das ist eigentlich schon sehr einfach. In letzter, 13, in letzter Zeit treten vermehrt Verzerrungen des Raumzeitgefüges ein. Einmal habe ich eine dieser Verzerrungen gelugt und ein tolles Item entdeckt. Ich wollte nur schnell hineinschlüpfen und es mir schnappen, doch drinnen wimmelt es von starken Pokémon. Ich bin nur knapp mit dem Leben davon gekommen, sei bloß auf der Hut. Also dann, auf zur Sumpfland-Basis. Hm, ich würde eigentlich gerne noch mal kurz hier hin. Und probieren das Bojelin zu fangen.